Moin liebe Freunde! Schöne Grüße aus Padano di Adda äh, hier in Italien. Ich sitze jetzt gerade hier im Hotelzimmer. Ähm, wir waren heute bei der ersten Brücke, die wir auf der Six Bridges Rally erreichen mussten. Im Moment sieht es einfach so aus, äh, wir sind knapp 8-9 Stunden Fahrzeit unterwegs pro Tag. Abends bin ich echt im Arsch. Heute war es knappe 30 Grad warm und äh, wer schon mal so die Strecke so mit dem Motorrad gefahren ist, der weiß, wie es einem dann geht. So, wir sind jetzt hier oben. Wir müssen heute einmal. Eigentlich wollten wir über Monza fahren, da ist aber wohl zu die Rennstrecke und werden nur heute mal ein bisschen Autobahn fahren Richtung Novara von da aus wieder auf die Landstraße. Wird heute ein ziemlich lustiger Tag. Ich habe gerade mal geguckt. Milano, da die Autobahnen sind teilweise gesperrt, es sind teilweise riesen Staus. Anscheinend typisch italienische. Ich gucke jetzt einfach. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Dann rutschen wir mal ein Stückchen für ein Stückchen nach vorne. Telepass sind aber auch geil, ne? Heizen da rein. Ich könnte wenn die Schranke aufgeht. Boah, Alter Schwede. Ja, da war die Schranke klemmt. Und wenn der Tag so anfängt, dann kann er ja nur besser werden. Stau, Stau, Stau. Hey, das ist ja voll übel hier. Das ist richtig kacke. Wir bekommen die gerade aus der Station da. Und da kommen sie. Ach, oh mein. Da wäre ja kein Problem, sich da durchzuschlängeln. Wenn die scheiß jetzt nicht so breit wäre wie ein Schlachtfisch. Du hast ja gar keine Chance. Irgendwo bleibst du dann sicherlich hängen. Ne? Abstand halten ist ja auch immer so eine Sache. Jetzt hat es mich gerade einmal komplett durch Turin geschlagen, also ich kenne die ganze Altstadt jetzt glaube ich, oder die ganze Innenstadt, aber hier bin ich jetzt am Punkt dem schönen barocken Schloss und ist die nächste Aufgabe auf der Six Bridges Rallye. Ich denke mal, wenn es hier ein bisschen nicht so trocken gewesen wäre, sieht das hier auch noch schön aus, aber der ganze Rasen ist grün-braun. Ich denke mal, die haben genug Hitze hier gehabt. So. Foto machen und dann geht es gleich hier für den dreck <lacht> ist das geil ist das geil ist das geil Es hört einfach nicht auf! Ungefähr, ne? Wir haben unten schon mal ein bisschen angehalten, da schon mal was gemacht, da zumindest die Strecke noch sehen. Aber jetzt ist ja gar nichts, ne? Ist das der Wahnsinn? So, was ein Ritt, das war der Colle de Finestre. Und da hinten runter. Da kam ich gerade her, alles nur Nebel. Und äh, hammergeile Strecke. 400 Kilo. Mit der Erne. Die hat schon Spaß gemacht, aber ist ordentlich zu wuchten. Naja, weiter geht's. Ich Noch ein bisschen Endnu zum Schluss.